Hi Florian, hast du kurz Zeit? Alex, grüß dich, natürlich. Hi. dich. Ja, danke. Ähm, du, ich habe, ich hab, äh, glaube ich, eine ganz gute Idee. Wir haben äh, jetzt am 8. Mai in Hanau unseren DKE Innovation Campus. Ja, ähm, das Thema ist All Electric Society. Wir wollen ein bisschen betrachten, wie können wir die Energiewirtschaft mit der Digitalwirtschaft zusammen vernetzen mhm. und ähm, wir brauchen aber auch den Input von, von jungen Leuten da, ganz, ganz klar. Du kommst ja aus dem Jungen, hast du da Ideen dafür? Ja, wir sollten die da hinkriegen, ich meine, das sind die Digital Natives, ja, mit denen sollten wir reden, die, die wissen da manche Dinge viel besser als wir, was kann man machen, dass die da... Zukommen. Also, das ist ja eine tolle Möglichkeit. Ja, also ich glaube, wir können denen natürlich ein bisschen was anbieten, natürlich als Anreiz. Aber wir haben tolle Speaker, tolle mhm. Sachen, ähm, gute Sessions, äh, interessante Vorträge. Ähm, jetzt müssen wir mal gucken, was, was wir denen noch vielleicht auch konkret mit. Da können wir auf jeden Fall was machen, was wir mal gucken. Also wir brauchen, die müssen übernachten, oder? Die sollen ja abends Netzwerken ja, mit uns Genau. und die müssen hinkommen. Also da machen wir irgendwie Übernachtungen und Anreise für die. Und ähm, tolles Programm, hast du gerade gesagt, haben wir, dann ist das ein cooles Paket. Ja, das denke ich auch. Super, danke, wenn das das so wir machen. Weil das hat mir damals auch wirklich geholfen. Ich, wie du ich komme aus dem Jangle, das waren genau diese Möglichkeiten, die einen äh, hierher bringen. Das ist echt cool. Machen wir das. Super, danke. Gerne. Ciao. Ciao.